Es ist soweit. Das ja. Finale unserer kleinen ESC Halbfinale 2 Reihe. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, welche zehn Länder wir weiterlassen und haben dabei gemerkt, dass es im Gegensatz zum ersten Halbfinale wahnsinnig schwierig ist. Ja, viel, viel schwieriger und wir haben auf jeden Fall mussten ein paar schwere Entscheidungen treffen und haben auch ein paar Leute rausgekickt, die wir schweren Herzens rauskicken. Oder ja. wo wir sagen, die können es auf jeden Fall auch schaffen. Also es ist nicht so eindeutig wie im ersten Halbfinale auf jeden Fall. Also wir sind der Meinung, dass ganz viele Songs, die, die jetzt hier rausfliegen, im ersten Halbfinale locker safe gewesen wären, oder? Ja, ja, stimmt. Also das ist auch Pech dann, aber so ist es nochmal so die Spielregeln. Wie fandest du das Halbfinale generell? Mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Songs stärker, aber mir hat das erste Halbfinale mehr Spaß gemacht. Echt? Ja, ja. ja wer, auf, wer es auf jeden Fall ins Finale schaffen wird, das ist äh, Serbien. Äh, Mazedonien mit Dance Alone kommt auch weiter. Dann... Sind wir schon bei Rumänien, der Jodelet-Song. Ich habe es geschafft, ihn durchzuboxen, meine lieben jodel Jodelet-Freunde. Ja. Also, wenn ihr weiterkommt, <lacht> ihm habt das zu verdanken. Aus Deutschland gibt es hohe Punktzahl und aus äh, Österreich auch. Garantiert. Garantiert. Ja? Ja, okay, okay. Wir haben auch ähm, das Highschool-Musical-Lied äh, der Niederlande weitergelassen. Ich glaube, weil es einfach ne, ja, drei ich, schöne Frauen ja, irgendwie, ja, äh, mit, passt, mit einem auch ein okayen Song so, funktioniert. Ja, ja. ja. Ungarn, den traditionellen Song ähm, mit der Esmeralda, ähm, wenn das ein schöner Auftritt wird, dann, dann, dann wird das was. Irland mit Dying to Try" fanden wir beides ein toller Song. Es ähm, ja, ja. ist ruhig, aber es äh, ist, ist im Finale, sagen wir. Ja, Kroatien, der gute Two-Face aus Kroatien, der, ja, ja, ja, wunderschön. Der wird es auch schaffen, einfach weil es ein Exot ist. Trotz schwieriger Startnummer haben wir gesagt, dass Norwegen, ähm, für mich Ed Sheeran featuring Daft Punk, ähm, das dann auch ins Finale schafft. Ja, Ja, Bulgarien, auch ganz starker Song, da waren wir uns beide sofort einig, dass ähm, die es auf jeden Fall ins Finale schaffen und dass sie auch im Finale wahrscheinlich sehr stark ja. abschneiden werden. Also Bulgarien ist dieses Jahr ähm, auch aufgrund seiner Lage, also mit, mit netten Nachbarn, und ähm, aber auch mit dem tollen Song ähm, unter die Favoriten zu zählen, auf jeden Fall. Ja, und als letzten Halbfinale-Teilnehmer haben wir dann Israel weitergenommen, weil der Song wird am Abend wahrscheinlich einfach wird äh, funktionieren. Es ja, so. ist, ist eine gute Dance-Nummer an dem Abend. Wird Spaß machen. Wir haben noch ein paar, ähm, wie man so schön sagt, honorable mentions. Ja, oder auf Deutsch halt Wackelkandidaten. <lacht> eins zu eins <lacht> übersetzt. <lacht> weil es einfach ein klassischer Auftritt ist. Malta haben wir noch als backe Dänemark, weil sehr hübsch und Weißrussland, weil es sehr viel Spaß macht. Also da kann sich das noch ein bisschen, so die letzten sieben Plätze kann sich noch ein bisschen verteilen. Aber insgesamt ein starkes Halbfinale. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir werden natürlich live auch wieder bei Twitter am Start sein. freue ich mich schon. Bam, badam, bam. Macht dein Twitter auch so eine Geräusche. Ja. Meinst auch? <lacht> uns bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir uns schon ganz bald hier wiedersehen. Ja. Natürlich mit der Finalshow, wo wir dann den Gewinner küren. Äh, schon quasi ein bisschen äh, vor ja, der Live-Sendung. Wir Live wissen es eigentlich, ja. eigentlich schon. Wir hoffen sehr, dass euch die Videos gefallen haben. Wenn sie euch gefallen haben, denkt dran, gebt einen Daumen, abonniert uns, erzählt allen davon weiter. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt und sagen... Tschüss, bis dann. Shine on. Nummer zwei geschafft. Ja, geil. Geil, oder? Ich finde, das hat heute, hat heute für mich noch besser funktioniert als beim ersten Halbfinale mit uns beiden. Echt? Ja. Aber heute waren wir uns gar nicht so oft einig. Nee, ich glaube, vielleicht hat es das interessant gemacht, dass wir nicht unbedingt immer derselben Meinung waren, aber, aber ich... Ja, du hattest heute halt ganz oft falsch, ne? <lacht> ich hatte halt ganz oft falsch. Ich mich, du hast mir quasi was beigebracht heute. Ich danke dir. <lacht> Kein Problem. Ich glaube, wir haben coole Momente drin. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei der ja, Ich habe mit mir jetzt auch Spaß gemacht. Oh, es ist natürlich... Die Videos haben ein 48-Stunden-Fenster quasi, ne? <lacht> Ich bin zufrieden, Alter. Ich bin gespannt, wer jetzt weiterkommt. Ich jetzt, habe jetzt auch Bock, dass die, dass die Sendung langsam losgeht. Ja, Mann. Ich will es jetzt endlich mal sehen. Ich will es jetzt auch mal sehen, wie es live ist und nicht nur das Video gesehen zu haben, sondern wie sie es da ab, abliefern. Aber der Gewinner war nicht dabei, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Aber wir haben ja auch noch nicht die anderen gehört. Ich weiß es nicht. Meinst du, unter den letzten sechs, die wir noch besprechen, ist einer drin? Ne. Also ich, ich, ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, dass einer von den beiden Halbfinalisten der Sieger ist. Also nicht so, dass ich sage, es ist mir egal, was ich jetzt noch höre. Das Ding hat gewonnen. Also bisher noch nicht. Okay. Na, ja, dann bin ich gespannt, was die Big Five plus die Ukraine. Bald geht's weiter. Ich freue mich. <lacht> wow! Wow!